Wow, schön, <lacht> Aus der Kälte. Ja, äh, Kleinse Bier rein, wirst du sagen. Kleinse genau. Ja, es ist echt eiskalt, viel traumhaft schön. Alles frisch und Zucker. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen überlegt, oder gestern Abend, was wir so genau da werden Und wir haben uns entschlossen, was zu machen. Kirchberg auf Gasberg. Gasberg, genau. Gute Sache. Ja. Auf jeden Fall und der Trail ist halt viel schotter, deswegen haben genau. wir gesagt, ist das ja. optimal. Ja. Weil das Krabst ist jetzt zum jetzt nass, das haben wir gesagt, das tun wir nicht, wollen wir nicht. Ja. Und sind Großel da jetzt. sind auch nicht zu so viel, von ja. dem ja. her passt es auch. Und ja, genau. Was ist noch was? Wir sind dabei so zu, dass ein für bisschen wieder klingt. Ja. <lacht> ah, ja. Da hinten war so 6, könnt ihr es im Sommer mal machen. Das ist eine Großbahn für Elektromotorrad in Kirchberg, mit Kirchberger. Ähm, und. Das ist echt ganz cool und der, der sich so da ausschaut, den finde ich auch ganz gut. Der riecht sich das ein bisschen her. Müsst ihr mal schauen. Echt lustig, Ja. ja ähm, echt eine lustige Sache. Jetzt relativ früh bei uns, Lockdown, das zweite, zweite Mal, jetzt sind wir wir schon gewohnt. Oh no. äh, Die Augen oh no. reden, mein ein Reden Sie in Rührung? <lacht> Fällt <hoch. lacht> Nein, ich bin schon wieder da. Ähm, nein, es die gelten drin, meine Augen wieder voll sensibel. Und, ist ja halt relativ langweilig. Wir wollten noch mal nach Italien fahren, jetzt ist mir die Zone aber total blöd. Fräule ist schon umschwischt, von Südtirol geht auch nicht. Wenn ich jetzt nicht gegangen haben wir gesagt, wir bleiben da und ja, genießen es halt. Ja. Geht auch. Wir haben es aber echt viel zu sagen wir haben die Wohnung jetzt richtig krass weiterbracht Wir sollten rund ja. um mal starten in der Wohnung, was wir jetzt gemacht haben. Cool, richtig ja. krass. Das kann in zwei Jahren nur. Das ist gar nichts. Ja, okay. ja, gut. ja, ich glaube, das heißt, wir ich fahren los. Ich wünsche euch einen schönen ja. Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis Mal. <lacht> So, da wo es die Wicke jetzt seht, da hat man einen Blick raus aufs Kitzbühler Horn und da sieht man schon, warum wir heute auf dem Weißberg sind. Weil auf der einen Seite überall schon Schnee laufen. Ja. Und das ist dann unfahrbar, gell? weil da hat man dann den Schnee, den bresten Schnee drin oder den, die Schneedeckel vom Kunstschnee, wenn du da mit dem Bike reinkommst, gehen over. Game over. Und? Ja. Ich sag. 2 ist schon ja. Heute heißt es on the rocks ja. So, bei uns fängt langsam der Schnee an aber die Sonne dafür auch und da merkt man gleich den Unterschied gell? die Sonne ist da gut wert ja. Ich warte gleich, wenn ich dann den Sommer aufhöf wie warm das da ist und jetzt im Winter Tja. So, da werden jetzt noch fotografiert, weil es ist echt gut wunderschön da. Voll crazy. Hat zwar nicht viel Schnee, aber für die Optik langs. Ja, für die Optik also Wo es. Wo da hinten waren schon Skitangäher, gell? Ja, die sind bei der Wiesner immer Im raureif. Ja. raureif gut ab, ja. Also. <lacht> Vor allem bei uns in, in, in Tirol ist es ja nicht so, dass die Berge keine 3.000 Meter haben Da kannst du ja im nächsten April wahrscheinlich auch noch schütteln gehen Aber, ja. <lacht> nicht. aber da fährst du ja wahrscheinlich mit dem Rad keine ruhig. Strange, wird ja es ein bisschen verdraht Trotzdem wunderbar Echt super, da hinten ist der große Leitnerstadt ja. Das ist jetzt mal mir allein. Nicht einen haben wir getroffen, gell? Nein Ein Bauer? Ein Bauer, genau. genau Und das ist halt jetzt einfach die Zeit Da wirst es ein bisschen ruhiger eigentlich ist es schlimm, dass vor der Stadenzeit ruhig ist. In der Stadenzeit geht es dann zu und nach der Stadenzeit ist aber auch wieder so Weihnachten. Crazy. Ja. Ich schaue gerade einmal um, dass wir einmal seht, wie ja. ich schütze. Es ist nämlich echt in der Sonne. Ja, richtig heiß. gewesen es Zack. Aber wenn es ist. es. Genau. Oh. Und zur so Orientierung, da wo jetzt die Wicke steht und da dahinter ist die Fleckheimbahn, Kirchberg, wo der Fleckheimtrell ist. Da oben geht der Bengelstar. Und da, wo die Schneekanonen, also da, wo die Sonne ist, da sechs da, so kleine Punkte, ähm, da laufen die Schneekanonen schon. Deswegen muss man da bei den Skigebietgeschichten im Herbst brutal aufpassen, wo man fährt, weil wenn man in diesen Schneekanonen Schnee drin ist, dann ist der doch echt noch halb so lustig. Also, das ist bei uns echt cool im Unterland, weil wir eine krasse Infrastruktur-Gondel haben, aber natürlich auch dann zum Aufpassen, wo die Pisten losgehen, weil nicht, dass du irgendwann irgendwo drin bist, wo du nicht hinsetzt. Ja, feine. Gut, da oben ist unser Gipfel. Und da drehen wir jetzt auf. Ja, echt schön. Ja, hinter was ein Maxis, Franzosen. Ich habe bei uns jetzt tragen angefangen. Aber oh, die wirklich schläft da. Ich habe schon erst das Nackere gekriegt. Oh, Wahnsinn. Eissapfen Richtig cooles Pano da Der schaut auch schon gut aus. sind schon ein paar gefahren. Oh. Der First Line haben wir nicht mehr. Was ist das mit denen? Die Jugend, die Jugend. Verspült halt noch alles der Spieltrieb <lacht> so bei uns ist das Winter Wonderland schon ein paar Rentiere gesehen das ist China ist auch im Eck geguckt so, Social Distancing kann es auch nicht durchlaufen wie es gar nicht kind mit dem Maulkorb um Mund also mit dem Mundschutz ja. man muss ein bisschen achten auf die Bäume weil die fassen einen ganz schön Geld zurück Außer ein Schnee oben. Ja, das ist ein Anreißen. Da. Das ist voll schön. Das sind die Leute nackt, die auch was davon haben? Ja. Die letzten Schritte bis zur Mitte. Ja. Goethe hat schon gesagt, nur was du vorher gegangen bist. Da bist du gewesen. Ja. Wir haben es ein bisschen getunt. Nur was du wenn mit dem Radl am Buckel hier bist. Das heißt, der Lippen bis Ah, schau. Ja, Bamsti Eure mit dem Bock. Den dem da. da. Und? Ah, durchschnappen. Ja. Das ist ein Gibt es ein Gipfelbuschen? Ja. Der war jetzt so schmatzig, dass wir zensieren müssen. Mhm. Zensurieren, wie das Wort? Zinsurieren? Nein, das gibt's. Z-Torieren? Ich weiß nicht. Irgendwas mit Z, glaube ich. Ja. Zentral oder so. Wow, finde es so geil, wenn hinten nur für dir der, Sta äh, der, der Schnee auch erstab. Wir sind eine Leistung. Melage. Mann, du sollst mir das hier. Oh, ihr überrascht nie hier. So geil, oder? Wind volle Warm, oder? Oh, Ende November. Da und das du crazy weißt, ist, also es ist so crazy, da drüben laufen Schnecken, oder? Ja. Im Schatten. Mhm. Und mir, und Daddy. So, und auch wenn die wirklich so huckt, dann wisst ihr wie warm sie. <lacht> ja. Zur ja. Nahrung. ne oder die Wurst haben wir da. Rügenwalder? Rügenwalder, später, seit 18 drehen und Und dann haben wir noch. Weißbrot, Kaki, Und Andersbrot, Kürbiskern. Genau. Äh, den haben noch. Genau. Den, hallo. den haben wir auch noch, war geil. Also richtig Juh. cooles Essen heute. Und was sagt sie ist, das ist ja nur noch satt, oder? Also das ist jetzt echt Wahnsinn. Da ja, das, ist das ist jetzt echt heftig. Mhm. Mega cooler Trail, habt ihr ja schon gesehen. Griff ohne Ende, wo es gefahren war. So Rutschig ohne Ende, wo es nicht gefahren war. Ja. Wow. <lacht> Und mhm. wir haben noch einige Höhenmeter vor uns, Gott sei Dank. Ja. Das vergessen. Yeah, da we we nothing to eat. No. It was a crazy. Oh, the... slow, huh? Yeah. Whoa. Ja, ja, ja, ja, ja, Why oh love? I wow. yeah, I'm Perfect. Whoa, geil! Ballert. Aber gut, ausbeilern. vor mir vorbei, was vorbei, oder nicht? ja Dauergrinsen. So, kein Stechschritt. Wir sind in der Kamera. Ich bin einfach gefroren. Ja, zum Teil, Teil weil es so cool war und zum Teil, weil es so kalt war. Ja. <lacht> haben Sie die Koranisiert? Ja. Äh, Ocker, Oger, oh, Indifahrzeug, vor der du einmal nicht wissen, wo ich. Bei uns fährst du mit den Navigationssystem, wir haben einen Berg schon, weil die sagen, sie haben ihr Ziel erreicht und da bist ganz auf der Ohren und halt denkt, Ja. Spaß beiseite. Mhm. War echt cool. Äh, ich habe sogar einen Highsider gemacht. Ja. Kein Druck am Vorderradl. Durch Vollgas. Kann man nicht eigentlich. diskutieren. Es gibt noch eine Meinung, und das ist meine. Das weiß jeder, glaube ich. Der Die reden so viel, das ist brutal. Hat es dir gefallen? Ey, dir yes, gefallen? Cool. Äh, ich hoffe, euch auch. Das war echt geil. Ein genau. guter Eindruck. Echt, echt, echt lästig. Wenn es ja. krass ist, haut der Kampf hier. Aber nicht nur. Puh, ja, ja, gut. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal, <lacht> habe mich gefreut, dass ihr dabei wart, auf ja. der anderen Seite, vom Screen. Mhm, die GoPro hat gut, noch hat nichts abgeschreckt. Die hat gesagt, vielleicht. geflecht, die schaut gut aus. Nein, die schaut voll super aus. Ja, ja, Nur leider super. das Teil. Ja. Muss nicht jeden verziehen, so die Wetter auch. Ja. <lacht> Scheiße. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ja <lacht> trinkt. Ciao. Ciao.